<lacht> oh. <lacht> ja, ich, ich kann nicht mehr. Oh, Scheiße. Oh, Oh nein. Okay. Oh nein. Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Skybones, heute kümmern wir uns mal um die Beaten-Challenge hier mit dem Magier. Und Element Charge, ja, ja ja ich will die Challenge machen. Jetzt habe ich die Challenge bekommen. Challenge, Trade Witch Spawn Egg to the Wizard. Hä, also. ja, wo kriege ich denn bitte ein... Ein Spawn, ein Wizard Spawn Egg. Warte nochmal, Trade Witch Spawn Egg. Krieg ein Witch Spawn Egg, ja. Komm, meine ihr, es bekommst eins. Ja okay, dann hat. Ah, danke Jonas. Ich brauch nur eins, danke. Market. Anscheinend kriegt man das, glaube ich, wenn man Mobs, also Witches. Also ihr müsst Hexen töten, damit ihr so ein Spawn Egg bekommt. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich glaube, wir müssen einfach das Challenge machen. Dann linksklick. Ein Spawn Egg hier einproppen. Komm jetzt. Ja, zack. Super, haben wir. Dann... Challenge. Your first element chart and use, ja. Ich glaube, wir müssen einfach nur Elemente sammeln und es geht am besten in der Warzone. Hier, hier, zum Beispiel Fire. Man geht ihr hin. Glaube, muss man aufklicken? Kann man das denn einsammeln? So Leute, ich habe gerade rausgefunden, dass man sich den Beacon selber kaufen muss. Also mir wurde der gegeben und dadurch war das einfach nur ein normaler keine Ahnung, ein normales Leuchtfeuer und ihr müsst den halt selber kaufen. Deshalb hat es nicht funktioniert, damit die ganzen Elemente einzusammeln. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen doof, ne? Und deshalb hat es wieder mal nicht funktioniert, so wie ich es wollte. Wie immer. Also die Elemente sehen halt so aus, dass es so eine Schallplatten sind und darüber steht dann halt Fire, Water oder halt verschiedene Elemente und Skydrop. Dann nehme ich das die Kiste ist weg. Ich hoffe die Kiste ist noch hier. Auch weg. Alle Kisten sind weg, okay. Schade, schade, schade, schade. Holen wir uns vielleicht hier eine Kiste. Die wurde gerade nicht geöffnet, ne. Nehmen wir die hier. Oh, noch ein Grinder. Nehme ich gerne mit, können wir wieder Leute verarschen. So, ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr. Wir können das erstmal andermal machen. Ja. Tschau tschö. Heute ist mal Tim dabei. Wir wollen heute Hallo. den Beacon-Scheiß, ja, ja, ja, ja. Den Beacon hier, ähm, diese Beacon-Challenge da machen. Was, was bringt das eigentlich, wenn man die macht? Äh, da kannst du verschiedene Effekte auf wenn du den fertig hast. Ja, okay, dann machen wir das. Okay, was machen wir? Ja, aber ich finde die Elemente nicht. Ich bin letztens schon rumgelatscht, hab nix gefunden. Ja, wir laufen einfach rum, gucken. Ja, hoffen wir mal, wir finden eins. Du hast schon vier oder wie? Mhm. Ja gut. Also als ich den Beacon noch nicht hatte, habe ich auch noch welche gefunden, aber jetzt finde ich keine mehr. Hier ist eine noch, ja. Hast du ihn schon? Ja. Uff, ein. Äh, ich glaube hier drüben ist eine. Ich, ich weiß nicht, ob der da richtig ausbau Wenn ich hey? Spawn die immer an derselben Stelle oder wie? Nee, nicht immer. Aber es kann sein, dass hier ein Leid ist, glaube ich. Okay. Ja, hier ist Leid. Ich glaube. Hä, als ob du das weißt. Nice, Mann, als ob ich das jetzt echt schaffe, aber... Mann. Hä, hey, mir fehlt auch noch eins, ich finde es einfach nicht. Feier? Oder was brauchst du? Nee, ich brauche noch. Äh, Wasser. Wie lange suchen wir denn bitte? Das ist doch schon ewig. Ich kör mich auch hoch noch. Ich auch. Oh, genau ein Glas gelandet. Mhm. Ist eine Kiste, hm. safe ungelootet. Okay, doch nicht. Oh ja. Die... Hast du schon Ich hab Wasser. Ja, ich Als hab Wasser. ob wo. Hier unten ist Wasser. Wo, wo, wo, wo? Wo war das? Als ob die das so unmenschlich verstecken. Hier unten, Alter. Wollen die mich verarschen? Hier ist ich Licht. Doch Leid habe ich schon. Hier unten ist Wasser. Ja, ist doch dein. Du brauchst doch Wasser. Ich muss mich connecten, es nicht geht Das ist nicht menschlich, wo die die Sachen verstecken Weil die sieht man doch gar nicht mal Nicht mal durch Wände sieht man die so Ja, hab's. Return and Speak to the, the Ja, nee, out. ich will das auch machen erst ja, mal erstmal. Ja. Äh Warum kann jeder Deutsch? Diese Elemente Und Noki ist auch hier ob die Teams sind? Nur Leider alle Teams. Ja moin. Oh ja. Was? Der hat ein Orb auf Dings und so. Jo. Train dort. Komm mit. Komm mit. Als ob der jetzt weiß, wo die sind. Das ist lustig. Ja, der Warzone awesome Rocket. Ey, safe geht das Safe Zone? Erstmal ausmachen, ob man wie ein Ziel. Kann man Was? Nein, kann man nicht. Doch, doch. Echt? Nein, das ja. darf, darf man nur in der, äh, der save ah. Ja? Ich weiß, wo das Feuer ist. ist. Best Outposts auf der Spinnenhöhle sind immer ein paar Elemente. Äh, war ich gerade. Danke. Guck dir, ja der hier Varus? Den hab ich mit full Story dagegen. Hey, sind wir doch gerade lang gelaufen? Da waren wir doch gerade. Irgendwo da oben. Was? Als ob da oben? Was? Also dann Ende Äh, ja. Das ist unfair, wenn es da oben echt ist. Ja. Ist da was? Ich sehe noch nichts. Wo soll ich denn hinziehen? Einfach in den Baum hoch. Junge! Ich. Oh. Also, das ist krass hier oben. Macht der? <lacht> hey, es safe keinen. Wenn es hier oben spawnt, dann ja, haben die echt... Hier echt... Hier ist echt Wasser. Hier ist als Wasser. ob. Hä, ja, du hast doch Wasser schon. Nein! Hä? Du hast doch Wasser eingesammelt. Ach so. Okay. Ja, schön. Ja. Ja. ja, wo? Da? Ja. Junge, als ob er echt... Ja, das sind... Er ist ein Genie, glaube ich. Oder er hat Hex. <lacht> Sprechen Bike. Genie Ja Was hat er geschrieben? Weiter Also? Weiter hat er geschrieben? Ne. Mhm. Feuer Er hat einen geilen Schwede, ich will ja, auch Feuer. <lacht> er ist ein Genie, Mann. Er ist ein Genie also, Was? Wie kann er fliegen? Das ist die Warthorn Rocket Ey, aber noch nicht so fliegen! Doch, die so wild geworden Rocket. Nee. Doch. Er fliegt einfach los! Ich dachte erst mal, er macht Hexer und alles easy. <lacht> Oben drauf, nein. No, auf Bäumen drauf, Alter. Wo? Da ist sogar eine Chest! Ja, das hat gutes. Als ob das echt alles auf Bäumen drauf ging. Jetzt bin ich enttäuscht. der ist doch nicht der Elementargott. Das ist, ist ob... Neuer. nein. Ist sein Ernst? Wie sagst du jetzt? Ist sein Ernst, Mann? Ich ja, hab fast alle, Mann. Äh, Nur noch Erde. Oh, oh, böse, böse. Haben wir wenigstens Gegner hin? Junge, der ist echt der Elementargott. Jetzt kommt Spawn. Er riecht es. Ja, ja, genau, genau, das ist sein Trick gewesen. Er so, ja oh, jetzt zeige ich den mal ein paar und jetzt zerschnetze ich den noch. Wo ist er? Da ist er. Wo? Er ist der Captain. Ja, hier am Spawn. Alter. Die ganze Zeit zurück. Ja, ähm, ich folge mal dem ähm, elementar -Gott. Nein, wenn er jetzt echt weiß, dass es hier unten ist oder hier oben. Junge, das heißt was hat der für einen Jump-Boost? Der Jumpboost 5 Millionen hat er. So. Ähm, ja moin. Er Ach fliegt du? schon wieder! Junge! Diese Rosso Rocket ist doch nicht menschlich! <lacht> er fliegt einfach so! Ey, wenn da wirklich. Kannst du nicht ein Combat nutzen? Wie? Achso, nicht in Combat? Nee. Aber trotzdem, wenn du so siehst, da kommt einer angelatscht. Ja, wo hochfliegen. <lacht> fliegt er weg, ey. Ich, ich tanze ja auf dem über ja, auf dem Dschungel rum. Ja, ich kill Aber da gibt's nichts. Ey Junge, jetzt finde ich alles. Ich hab's gefunden. Nice. Ja, wo ist denn das? Junge, es war auch dieser Mine. Ja, habe ich gesagt. Ja, deshalb da waren so alle da waren einfach alle Sachen, das hier Darkness, Fire. Ich weiß heute auch also, da habe ich mir voll viele ge äh, Und hier ist, ist noch viel. eins. Hier ist noch mehr. Hier ist noch mal Fire, jetzt, wo ich fertig bin, jetzt kommt das alles wahrscheinlich. Hier nice. auch nochmal Darkness, yo. Äh, ja, warte, ich bin da, jetzt was müssen wir als nächstes machen? Um die Stärke-Challenge. du das mal abgeben? Dem Wisser sprechen musst du. Ich kann die, ich verkack's wieder irgendwie. Ich, soll ich sie da reindroppen hier wieder so? <lacht> <lacht> ja, einfach reden mit dem. Ach, ich hab mit dem getalkt. Der will nicht reden. auf das Ding drauf. Oh, es hat geklappt. Nice. Ja, nice. Challenge XP. Und jetzt kann ich den Scheiß abgeben, ne? Ne. Ich würde sagen, wir haben die Challenge jetzt beendet. Äh, hier kann man halt noch andere Effekte hinzufügen, die man halt nur auf der Insel hat. Also jetzt nicht für die Warzone, nur auf eurer Insel. Da könnt ihr Haste und sowas aktivieren. Müsst ihr halt verschiedene Sachen dafür freischalten. Und am Anfang habt ihr halt nur keinen Hunger mehr. Das ist natürlich auch praktisch. Ja, das war's dann jetzt erstmal von dem Video. Ich hoffe, ihr konntet. Dadurch ein paar hilfreiche Tipps bekommen, wo ihr die Elemente findet. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.